Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Teil der Arduino-Reihe. Heute beschäftigen wir uns mit dem LCD. Und zwar möchten wir auf diesem LCD einen Text anzeigen. Wir brauchen dazu einmal den Arduino, ein Potentiometer, 14 Kabel, ein Breadboard, und natürlich das LCD selbst. Die Verkabelung ist nicht besonders einfach, da es sehr viele Kabel sind. Und da das LCD keine Buchsen hat, müssen wir eine Steckleiste auflöten. Man kann auch ein Kabel auflöten, da nimmt man am besten ein Kabel von alten IDE-Laufwerken, aber ohne gelötete Verbindungen ist das ganze Projekt fast unmöglich. Und die Position von den einzelnen Pins findet man heraus, indem man einfach abzählt. Der erste Pin von rechts ist Ground, zweiter 5 Volt und so weiter. Für Stellprojekte sollte man deshalb lieber das Keypad Shield oder halt ein i2c Display nehmen, um das alles nicht verkabeln zu müssen, was aber leider auch teurer ist. Da das Verkabeln ziemlich schwer ist, blende ich euch hier ein Bild ein, wie es aussehen sollte. Nun kommen wir auch schon ins Programmieren. Wir öffnen wieder unsere Arduino Software und noch vor dem Void Setup fügen wir erstmal die Liquid Crystal Bibliothek hinzu. Diese Bibliothek brauchen wir, um das LCD anzusteuern. Danach legen wir ein LCD an und nennen es einfach nur LCD und definieren dann die Pins, an die wir es angeschlossen haben. Danach geht es auch schon ins Void Setup. Dort müssen wir nur das LCD starten. Das machen wir mit lcd.begin. Und dann schreiben wir in den Klammern, wie viele Zeichen es gibt. Das sind 16 und wie viele Zeilen. Das sind in diesem Fall zwei. In den Void Loop kommt jetzt der Hauptbestandteil des Programms rein. Als erstes sagen wir, dass das LCD an Punkt 00 anfangen soll zu schreiben. Das machen wir mit LCD. Punkt Z Cursor Klammer auf 0,0 Jetzt haben wir das Zeichen 0 in der Zeile 0, also in der ersten Zeile. Danach soll er schreiben lcd.print Dann Klammer auf und das, was er schreiben soll, dann nehme ich jetzt einfach jetzt mal wwwnojo 121de Anführungszeichen das Zeichen oben, Klammer zu Semikolon dahinter und Dann schreiben wir in der zweite Zeile auch was. Das machen wir mit lcd .zcursor Klammer auf 0, Leerzeichen 1 Jetzt sind wir in der zweiten Zeile beim ersten Zeichen und Da schreiben wir lcd.print Klammer auf viel Erfolg Klammer zu und Semikolon dahinter Jetzt können wir auch schon sein Arduino wieder anschließen und das Programm rüberladen Wie man jetzt erkennen kann, erkennt man leider nichts das liegt daran, dass der Kontrast noch viel zu hoch ist. Um das zu ändern, müssen wir einfach nur hier an dem Positionmeter drehen. Wir drehen so lang, bis der Text klar und deutlich lesbar ist. Da man auf ein Display schreiben kann, wie auf einem normalen Serial Monitor, kann man es auch für viele Projekte benutzen, in denen Sensorwerte ausgegeben werden müssen. Wenn man in der Software auf Datei klickt, dann Beispiele, runter zu Liquid Crystal, findet man weitere Programme, die man austesten kann und Ideen sammeln kann. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann und ciao.